Ich teste gerade eine Aufnahme. Hallo, Fatih. Kannst du kurz was sagen, Fatih? So, Freunde, Gobelante und Sonix melden sich zurück. Diesmal mit Gobelante an seinem Core Sage. Ja. Und der Don. Brimstroke und Sage. Das sind zwei Hast du ihn einfach äh, Brimstroke genannt? <lacht> <lacht> Brimstroke. Brimstroke. <lacht> Aber, aber auch ein Stroke, eigentlich. Ja, gleich. eigentlich Weiß auch so. ein Grimmy. Wir nennen ihn einfach Brimmy. Brimmy und Grimmy, Brimmy, Alter, ja. Wir werden mal hier aggressiver. Hey, auf, marsch. Oh, oh der ist ja... Oh, die sind ja Incentur. Ich loll. Noch einer. Oh, ich bin gestunt. Ich und, Alter. Ehrlich. Einer hier. Zwei hier. Komm hey, mal. Einer links vorne von dir. Der ist aber low. Noch einer Toten? Noch einer das noch? waren die beiden. Das ist Faktor bleibt, sie können unten überall kommen, mann. Lass den Himmel leuchten! Ist da die Bombe da? Ja. Ne, ne? So, ich oh, hätte das gewusst. Stimpeg platziert. One enemy remaining. Fünf Schuss. 30 seconds left. Nice! Wuh! Manche nice. Dinge Go, kann ich niemandem beibringen. Was du smokes links, ich geh jetzt hier rechts vor und werf dann über die Bande nach Eis, nach da. Wenn einer vor dem Eis ist, ist er isolated. So also weißt nach du? rechts meinst du? Ja, ja, genau. Okay, der ist sofort aber close, ne? Instant. Ja, ich weiß, ich weiß. Gegner in Gegner getötet. Und Das ist aber cool, ne? Der holt runter. Das ist das op ulti ja, uh, auch mit dem Aiming? Mit dem Aiming ist nicht so OP. Okay. Mit, de mit dem Aiming hätte er Nuklearschlag haben können und Bombenplatz mit hochnehmen können sofort. Last Player standing. Ah. Unvermeidlich. Ah. Botschaft gesendet. Good Ich I nicht ich uh. kann flash out. Nice, hold. One enemy remaining. Yeah, one on five gut. Einer down. Down. Ja, ja hab ihn gedroppt, glaube ich. Oh, ich wurde weggeeist. Nochmal Eis für Daniel. Ja, okay. Lass mich halt. Er ist auf Spot. Ich bin komplett weg. Trotz, <lacht> <lacht> schaut, schaut, schaut. Nice. <lacht> Ich muss ganz halt sehen, wie bei Dado das ganze, der ganze Eiswagen reingefahren wird. <lacht> beide, beide Eisgranaten und dann wird mit der Wand noch dicht gemacht. Dann... Irgendwo hinter uns er noch. Fenster sein. drin, oder? Fenster? Fenster low. Ich mono da rein. Ich bin wieder geeist. Face down, CT. Nice. Boah, starker Zugriff hier ja, an allen ecken Team. Nice. Ich hab mal einen getroffen. Was, was, was ist das Gegenteil von einem, einem Entry-Fragger? Äh, exit, Ex exit frag Nee, das, auch. was man am Anfang stirbt, meine ich. Achso, so. Äh. Das hab ich auch gemacht. Vollidiot! <lacht> ich werd schon hinterher? Nee, noch nicht, noch nicht. Okay, okay, Ich würd gerne ich schon gehen. Ja, ich werde auch gehen. Kann man nicht eingeliveen? Ich ja, ja, Also, ist. den kann man, aber. <lacht> <lacht> Ich glaube, du musst jetzt klein sein, sonst kann er Der wird. Nee, ich glaube, will der wird echt helfen, der wird echt helfen. Er wird irgendwo sitzen. Der ist hier, der ist hier. Er hilft nicht! Das geht nicht, oder? Nee. Ja, Sicher? sonst. Ich glaube doch, ich glaube doch. Oh, da hat er so ich gut, ich gut gespielt. No so, way. Schön, stark. stark. <lacht> der ist los bei dir. Du nice. hast gut gekämpft. So Geier hat er da probiert. Wie willst du? du gehen, André So wild. Das glaubst du gar nicht. In fünf Sekunden bin ich einen T-Spawn. Okay. Rauch im Anmarsch. Drei Leute da, alle warten ab. ist Anti auf mich. Wir wollen natürlich ich mit deinen Safe bin. Der einer hat einen gekriegt. Ich glaube einer schon. einer wartet noch auf mich. 10 seconds left Spike planted. tanky ist das Ding? <lacht> <lacht> Nein, ah, so cool. <lacht> ah, oh, oh, das war Ja, war. Wir haben einfach rübergeflogen. Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Ja, da kannst du mir nicht zugucken, aber ich habe ein inszenes Game. Ich habe gerade 26-2. Das geht aber ich habe leider die 30er-Bombe ver verfeilt. Hey, von was bin ich tot? Der hat mich gebankt. Oh, das bin ich. Nein! Er hat leider die ZZ... Nein. Wo ist er Let's go! Whoa! <lacht> <lacht> so, aber schöner Schaut er noch danach, Mann. Aber, Junge, jetzt grinst auch ruhig ein bisschen, ist erlaubt, Mann. <lacht> <lacht> aber das ist gut, glaube ich, meine. Aber was macht mein Maus 5, Alter? Ja, jetzt auf. Auf. Okay, lass uns wieder zurück. Oh. Down. Nice. Yeah. Komm zurück, komm zurück. <lacht> Leicht Banane durch. Der Dasher immer noch. Hast du den Flashen? Ja. Flash kommt jetzt. Boah, schlecht. Bin ich bin gewinnt, nicht, ich bin lass uns wieder hier pushen. Noch ja. eine. Ja, sehr gut. Flash. Ich habe Ulti auch. Winner, Winner, Winner, Bro, window. Ziel ausgeschaltet. Bin noch nicht am Ende. Nein! Nice. Mann, schade, Alter, let's go. Ja, wollen der, wir äh, mal, komm. Zeig mal. Ist das, jetzt das, ist das jetzt das Ding, was du hochladen willst, ja? ja, ja Sollen wir ernst ich jetzt, machen? Ja, ja, das ist jetzt der YouTube-Content. <lacht> <lacht> Machst du dann noch wow, Info oder soll Fatih machen? Fatih hat auch bei mir schon gemacht. Fatih hat geiles Info, mach mal bitte. <lacht> Jo! <lacht> oh, yo, Freunde, hier geht's wieder los. Wir spielen gegen ein paar sehr, sehr starke Spieler. Aber wir haben auch hier ein paar Legenden. Lol, also Die Flo-Do-Off-Legende war... zum Beispiel. Down. Erledigt. Das ist ganz loot, der Tod. Kommt auch über unsere Base ist von Telefon ja, Teleform. Ja, mies, mies, mies. Das, ist, also das dumm. Alles gut, hast alles du nur Smoke? Wie Kind noch? noch? Keine Smoke-Ladungen mehr. Ladungen mehr. Hast Marken du mal Kings? zu? Aber ah, lasst du gerade den Film runtergehen. No nice. Wenn ihr schnell macht... Komm, oh, komm, komm. Ja, komm. Ganz sweet. Jungs, ich weiß doch, wie diese Leute ticken hier im Internet. <lacht> wir wollen den YouTube-Content, dann machen wir das jetzt. Let's go. 30 seconds left. Nice. Let's go! <lacht> Wuuu! <Woo! lacht> Fucking lost. Leck mich im Arsch. One enemy remaining getroffen. Oh, wie ist man gestuckt, wenn der hittet. Oh. Nein! Nice. Obwohl die halt auf äh, Distanz halt Oh, nicht Lennart, so gut ist, wir ne? beide wieder lang oder wen spielst du? Ich hab spielst das allererste Mal Viper, dass ich dann auch. Also sollen wir das Match schon mal nicht einschicken, gehe ich mal von aus, ja? ja da okay. kannst, also hier kann da du kannst du Gift draufnehmen, ne? Da kannst du Gift draufnehmen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Alles klar. Meine Ulti. Ja, wir, wir haben es ein bisschen. Wer hat den Call eigentlich gemacht? Ich glaube, Lennart, aber ich will jetzt keinen ich hab Scheiße gar reiten. <lacht> das war Andre. Ja, vielleicht auch Andre, komm. Ja. Ich hasse diese CS-Leute da, aber ich schwöre. Das ist immer Andre, die fucken so ab, die Jungs. Ich glaube, wie wäre das nicht passiert. Was? Hat das down? CT, down. down. gescheitert. Ja, okay. die, die, äh, die Bombe liegt beim Telefon. Ja, ich, ich versuch sie zu holen. Und da ist einer. Ah, Und Heaven, Und oben, oben. Heaven. ist oben. Ich, ich mach Heaven Ulti. Hast du nach hinten? Lass ja. den Himmel laufen! Ja, hinten hat der Eis dann. Down. Zwei gegen einen. Heaven Lade ist down. Nein, bei dir der, Leonard. links im Eis. Nice. Es. Er in der Ecke. Der der noch zwei. Oh. Ach geil, die Kommunikation ist doch on point hier, Mann. Okay, also, also Warte mal, also hier ist Chance. Nein, Das ist ah, für mich ein Connector. Ja, ich hätte auch gesagt, das ist Connector, ja. Ja, dann nehmen wir das Connector. Wir haben das immer ja. falsch gemacht. Wir können aber noch mal eine Timeout ziehen, um das kurz zu besprechen. Ja. <lacht> Warte, ich habe hier ein PDF vorbereitet. Eine ja. ne PowerPoint. Kurz mal. Sollen wir noch mal alle in Zoom gehen? <lacht> oh, Na, oh, Natalia, oh, kannst du in den Allchat diese Welle posten? <lacht> nur die Welle bitte. Kannst du das noch bitte ja, machen? Einfach so. Fürs Video einfach nur die Welle. Komm, das. das. <lacht> <lacht> Wie du die Leute hier ausnutzt für deine, für deine bösen Zwecke. <lacht> er, geht, er wird B gehen. <lacht> Er muss fast legen. So, da, der Planet. Jetzt kommen deine Messer-Moves. Äh, Den haben wir. Oh, wird das krass jetzt. Oh, er geht hoch. Oh! <lacht> <lacht> er geht hoch. <lacht> <lacht> Panda mit dem Backstead jetzt. Schönes Ding. Mach einfach ganz wild. Ah, der ist in Thunder. der Smoke drin, in der Smokebray, ich habe Panda macht hier ein ganz frechens. Nice! nice. Oh. Ah, ein ganz ganzflächen! <lacht> einfach mal durchziehen. Uh. Nice.